Heute möchte ich dir eine Übung zeigen, die ich meine, die beste Übung überhaupt ist für das Ausholen. Nur das Ausholen ist, ist hilfreich, weil wenn ich richtig ausholle, habe ich bessere Chancen, einen guten Abschon zu machen. So, Christina, danke, dass du hier für uns vormachst. So, Christina muss an ihr Ausrollen arbeiten und ich habe ihr diesen Korb gegeben und dann habe ich gesagt, ähm, könntest du einfach den Stand annehmen, den Korb halten, als ob der Korb ein Schläger wäre. Also das heißt, die Arme schön hängen lassen, gerade, lücken. genau. So, ich stehe jetzt direkt hinter, Christina, das Ziel ist da irgendwo und könntest du mir jetzt bitte den Korb geben. Okay, so. Das, was Christina jetzt macht, muss genau das, was sie beim Schwingen tun. Das ist nicht ganz richtig. Was hier fehlt, ist die Drehung. So könntest du deine Hüfte und Schultern mehr drehen. Genau. Und die Arme heben. Okay, so das ist die. Das muss man kombinieren. Es ist die Rotation des Körpers und das Heben der Arme. Und man muss dabei gebückt bleiben und auf den Ball schauen. Okay. Noch einmal alleine, ich werde dir jetzt einen Schläge geben. Drehen und heben. Okay. Und jetzt mit Schläge in der Hand. Und mit dem gleichen Gefühl. So, okay. so jetzt hört und Schulter drehen und Arme heben. Als ob du einen Korb in der Hand hast. Nur das hier ist eine super Position. Der Schläger ist auf der Ebene. Hüfte sind leicht gedreht, Schultern sind viel gedreht. Auch wenn es schwer ist mit einer Jacke. Aber von hier wird genau das Gegenteil passieren. Die Arme müssen runter und der Körper wird dann gedreht. Also wieder zurück zum Kopf. Vielleicht darfst du auf den Ball von schlagen, ne? Ich bin ganz gespannt. Okay, Stand einnehmen. So, drehen und heben. Und die Arme müssen lockerer sein. Drehen genau. und heben. Das ist der Rückspunk. Und jetzt Korb runter und drehen. So viel wie du möchtest. Noch einmal. So wenn, die, so, wenn die Arme von hier runter kommen, kann und muss viel gedreht werden. Aber in dieser Reihenfolge. Okay, so genau das bitte mit einen Eisen tun. Was ist dein Handykürzel für das, fünf Okay. Und wie lange spielst du drauf? so? Drei Da könntest du in recht Richtung schlagen In die Sonne. Es ist so schönes Wetter hier in Ostfriesland. Mit unserem für Golf, für Okay. So du denkst jetzt bitte drehen und wiegen. und geht los. Ich fand es super. Das ist alles, was gefehlt hat. War ein bisschen Boden. Eine Probe schon bitte. Den mal geben. Genau. Das ist super. Klasse. Christine hat extra den ersten nicht so perfekt geschlagen, damit du weißt, dass das hier echt ist, was wir gerade zusammen getan haben. Vielen Dank. Und vielen Dank.